86.400 Euro. Ja, du hast richtig gehört. 86.400 Euro. Jetzt denkst du dir, oh mein Gott, was ist heute los? 86.400 Euro? Stell dir mal bitte vor, du bekommst jeden Tag 86.400 Euro auf dein Konto überwiesen. Die ganze Sache hat nur einen einzigen Haken. Du musst dieses Geld, diese 86.400 Euro, jeden Tag bis 23.59 Uhr ausgeben. Alles, was du nicht verbraucht hast, bis zum Ende des Tages, kannst du nicht behalten und du darfst es auch nirgendwo hin transferieren. Du darfst es niemandem weiterleiten. Das Gute daran ist aber, dass du am nächsten Tag wieder denselben Betrag, diese 86.400 Euro erhältst. Wie klingt das für dich? Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um 86.400 Euro oder besser gesagt um diese Zahl 86.400 und wie eingangs schon erwähnt, was würde das für dich bedeuten? Stell dir vor, du bekommst das Angebot, du bekommst jeden Tag 86.400 Euro auf ein Konto einbezahlt und du darfst es ausgeben, so nach Lust und Laune, wie du gerne möchtest. Du kannst es für dich verwenden, du kannst es für deine Familie verwenden, du kannst es ähm, irgendwohin spenden, egal was du möchtest. Die einzige Bedingung lautet, dass am Ende des Tages, also um 23.59 Uhr, alles, was du nicht verbraucht hast, einfach verpufft. Das heißt, du kannst es nicht behalten, du kannst es nirgendwo hin überweisen. Aber das Gute, du bekommst am nächsten Tag wieder den gleichen, die gleiche Summe, 86.400. Wie wäre diese Situation für dich? Das wäre sehr angenehm, oder? Man könnte ein Leben führen, in dem man sich nicht allzu viele Gedanken machen muss. Man kann sein Leben so gestalten, wie man es möchte. Und jetzt habe ich eine Info für dich. Du bekommst jeden Tag dieses Geschenk von 86.400. Nur handelt es sich dabei nicht um eine Währung. Keine Euro, keine US-Dollar. Nein, es geht um Zeit. Wir bekommen jeden Tag 86.400 Sekunden auf unser Zeitkonto gut gebucht und können damit machen, was wir wollen. Und hast du dir schon mal die Zeit genommen, dich zurückzulehnen, dir mal anzuschauen, was genau du mit deinen 86.400 Sekunden jeden Tag machst? Zeit ist eines der wertvollsten Güter, die wir haben. Und leider nehmen wir es viel zu selbstverständlich. Das heißt... Viele von uns stehen in der Früh auf, machen das Frühstück, richten vielleicht noch das Frühstück für die Familie her, für die Kinder das Pausenbrot. Dann setzt man sich ins Auto oder geht zum Zug, zum Bus. Man fährt in die Arbeit. Dort verbringt man seine Arbeitszeit, wenn man Vollzeit arbeitet, seine acht Stunden am Tag. Man fährt nach Hause, man kocht das Abendessen, man macht vielleicht noch den Haushalt, wie es uns Frauen geht. Und dann ist der Tag auch meist schon beendet im Sommer oder auch ja, wenn, wenn jemand sehr diszipliniert ist, vielleicht auch im Winter, dass noch das andere oder das eine oder andere Hobby ausgeführt wird. Aber ganz oft ist unser, unser Tag dann schon gelaufen. Viel mehr machen wir mit unseren 86.400 Sekunden nicht. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest eigentlich mehr vom Leben, du könntest dir vorstellen, dass du deine Zeit anders verbringst, hast du dir schon mal überlegt, dass du dir etwas zusätzlich aufbauen kannst? Ich spreche in meinen Videos ja immer wieder von unserem Empfehlungsmarketing und für mich ist das eine Branche, die einfach irrsinnig viel zu bieten hat. Denn dort kannst du dir nebenberuflich etwas aufbauen, das dir zum einen Freude bringt, weil du einfach Menschen Gutes tun kannst, anderen Menschen weiterhelfen kannst, die vielleicht Probleme in irgendwelchen Dingen haben. In meiner Branche geht es eben um Haut, um Wohlbefinden, um Vitalität, um mehr Energie. Und wenn du dann positives Feedback zurückbekommst von den Leuten und die sagen, ich bin dir so dankbar, dass du mir das gezeigt hast oder dass du dich das ausprobieren durfte, dann gibt es irrsinnigen Aufschwung und du weißt genau, ein Teil deiner 86.400 Sekunden wurde einfach gut genutzt. Und das Beste daran, du kannst dir auch ein zusätzliches Einkommen somit aufbauen. Also wenn du Lust hast, mehr aus deinem Leben zu machen, wo du vielleicht einfach sagst, du möchtest mehr Anerkennung, du würdest gerne mehr mit Leuten arbeiten, du möchtest einfach ja, wieder wieder mehr vom Leben sehen, du möchtest dir vielleicht du möchtest vielleicht mehr reisen und hast aber im Moment zu wenig finanzielle Möglichkeiten und möchtest dir da was aufbauen. Das ist genauso möglich, wie, wie wenn du sagst, du möchtest dir einfach etwas erschaffen, indem du mehr Zeit dann für deine Familie hast, indem du ihnen mehr widmen kannst. Du kannst es Angenehme mit den Nützlichen verbinden. Wenn du darauf Lust hast, dann schreib mir einfach. Wir können uns gemeinsam anschauen, ob diese Möglichkeit auch für dich geeignet ist. Melde dich an, den Link blende dich unten in der Beschreibung ein unter www.petralisacher.com. Wir setzen uns hin und das Ganze ist natürlich total unverbindlich. Wenn du Fragen hast, schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie deine Meinung dazu ist. Was machst denn du mit deinen 86.400 Sekunden? Nutzt du sie sinnvoll oder sagst du, naja, es sind doch einige tausend Sekunden dabei, die vielleicht besser genutzt werden könnten? Und ich freue mich auf dich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Schenk mir doch ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Und bis nächste Woche wünsche ich dir alles, alles Gute. Bleib gesund. Deine Petra.